Kapitel 2 Nachdem sie angekommen waren, schickte er Leonard ins Haus. Er selbst blieb noch einen Moment im Wagen sitzen, um sich zu sammeln und Adrenalin abzubauen. Doch solange sein Arm so schmerzte, war der Versuch, sich zu beruhigen, sinnlos. Er holte Luft und entfernte ein paar Stofffetzen, die in der Wunde klebten. Jeder einzelne Fetzen war eine Qual. Als der Schmerz wieder Raum für andere Gedanken ließ, dachte er an die Tollwut. Kurz flackerte Angst auf, aber dann rief er sich in Erinnerung, dass er sich letzten Herbst eine Tollwutimpfung verpasst hatte. Wegen der Hofhunde. Er stieg aus und warf einen Blick auf seinen Wagen. Die Motorhaube war eingedrückt. Flüssigkeit tropfte unter dem Fahrzeug auf den Boden. Der Anblick traf ihn wie ein Schlag. Es war wie eine Heimsuchung, Bilder aus der Vergangenheit, Schuld und Trauer. Er musste seine ganze Kraft aufbringen, um sie abzuschütteln. Er legte sich auf den Bauch und blickte unter den Wagen. Die Benzinleitung war beschädigt. Der verdammte Köter, murmelte er. Doch seine Erleichterung war größer als die Wut. Es war die Benzinleitung. Tatsächlich nur die Benzinleitung. Er betrat das Haus durch die offene Haustür. Eine Treppe führte in den ersten Stock, von oben drangen gedämpfte Schreie herunter. Er stieg die Treppe hinauf. Auf halbem Weg kam ihm eine kleine, dunkelhaarige Frau entgegen. »Leonard hat gesagt, dass Sie da sind. Ich wollte gerade nach Ihnen sehen.« Sie musterte seine abgerissene Gestalt. »Sie sind doch der Arzt, oder?« In wenigen Worten berichtete er der Hebamme, was passiert war. Sie hörte zu, stellte aber keine Fragen.« er verstummte, als ihr Blick zum oberen Stockwerk wanderte. »Okay«, sagte er, »was kann ich tun?« Sie zeigte ihm, wo er sich waschen, verbinden und umziehen konnte. Das Schlafzimmer fand er von allein, er brauchte nur den Schreien zu folgen. Das Adrenalin half ihm, seine Arbeit zu tun. Sobald er begann, alltägliche Dinge zu verrichten, wurde auch der Schmerz erträglich. Eine Stunde, nachdem er das Haus betreten hatte, reichte die Hebamme Nordström den kleinen Jungen. Er war winzig. Aus dunklen, runden Augen sah er ihn an und versetzte ihn in einen Zustand zwischen Rührung und Bestürzung. Nordström musste den Gesundheitszustand des Neugeborenen nach einem Punktesystem bewerten, das auf fünf Merkmalen basiert. Herzfrequenz und Atem, Reflexe und Muskelspannung und die Hautfärbung. Doch das Baby löste etwas in ihm aus, ein Gefühl, das er lange verdrängt hatte. Als es vor ihm auf dem Wickeltisch lag, ertappte er sich dabei, wie er es Gedanken verloren anstarrte. Dann begann die quälende Was-wäre-wenn-Schlacht in seinem Inneren, der Verlust, die Sehnsucht, der Schmerz. Die Gefühle flogen von allen Seiten herbei, rissen und zerrten an ihm und verschwanden wieder. Zurück blieb Leere. Der Junge gab ein leises Wimmern von sich, und Nordström erschrak darüber, dass er das Kind nackt und ungeschützt auf dem Wickeltisch hatte liegen lassen. Schnellstmöglich tat er seine Arbeit. Das Baby erreichte in allen Kategorien die volle Punktzahl, und er legte es der Mutter in den Arm. Sie war besorgt. »Geht es Leonard gut?« »Ja, ihm ist nichts passiert.« »Tut mir leid, dass sie meinetwegen so viel Ärger hatten.« »Kein Problem. Berufsrisiko.« Nordström rang sich ein schiefes Grinsen ab. Der Lärm eines Martinshorns näherte sich und verharrte vor dem Haus. Die Hebamme warf Nordström einen fragenden Blick zu. »Ich dachte, Sie wollten einen Krankenwagen,« sagte er. »Aber Sie sind doch gekommen.« Ich wusste ja nicht, wie ernst die Komplikationen... Sie schüttelte den Kopf und murmelte, »Männer!« Nordström schickte die Besatzung des Rettungswagens zurück nach Willemsburg. Als er danach am Wohnzimmer vorbeiging, entdeckte er Leonard auf dem Boden vor dem Sofa. Er hatte die Knie vor die Brust gezogen, seine Arme umschlangen die Beine. Nordström sah, wie er sich mit raschen Bewegungen über die Wangen wischte. »Alles okay?«, fragte Nordström und trat näher. »Sie schreit nicht mehr.« »Nein, es ist vorbei.« das Baby ist da. Nordström setzte sich neben ihn und dachte darüber nach, was er sagen sollte. Er war ein Mann. Reden gehörte nicht zu seinen Talenten. Leonard legte den Kopf auf die Knie. Wie geht es meiner Mutter? Gut. Und dem Baby? Auch gut. Du hast jetzt einen Bruder. Nein, zwei. Und noch zwei Schwestern. Wow, Nordström räusperte sich, dann weißt du ja, wie es abläuft, ich meine, mit den Babys und was danach so kommt. Ja, klar. Leonard drehte sein Gesicht zur anderen Seite und blickte zum Fenster hoch. Was machen Sie jetzt wegen den Hunden? Ich weiß nicht so genau, auf jeden Fall müssen Sie eingefangen werden. Ich hatte Angst. Ich auch. Der Junge blickte ihn kurz an, so dass Nordström die Müdigkeit in seinen Augen erkennen konnte. Meinen Sie, Roger ist jetzt auch bissig? Ich weiß es nicht. Sie wissen nicht gerade viel. Leonard erhob sich. Haben Sie Hunger? Er musterte Nordströms Gesicht und lachte. Sie brauchen wohl eher einen Kaffee. Leonard schien es gewohnt zu sein, im Haushalt zu helfen. Nordström hörte ihn eine Weile in der Küche herumklimpern, dann brachte er Kaffee und Kekse. Nordström setzte sich mit seiner Tasse an den Tisch im Wohnzimmer. Auf dem Boden lag verlassenes Kinderspielzeug. »Wo sind deine Geschwister?« Er trank einen Schluck und verbrannte sich den Mund. »Autsch!« Leonard setzte sich ihm gegenüber. Seine Beine wippten unter dem Tisch. »Bei der Nachbarin. Bist du der Älteste?« »Ja, ich bin elf. Vier Geschwister. Ich habe einen einzigen Bruder, und der reicht mir voll und ganz.« Er wechselte das Thema. »Wann hat euer Vater euch verlassen?« »Vor ein paar Wochen. Er ist einfach verschwunden, hat nur einen Zettel hinterlassen, dass er nicht wiederkommt.« Er ließ den Kopf hängen, und Nordström klopfte ihm kumpelhaft auf die Schulter. »Ihr bekommt das schon hin.« »Sehr John Wayne-mäßig, aber schließlich war das ja ein Gespräch unter Männern.« »Ja«, Leonard sprang auf. »Ich gehe jetzt zu Mama. Bleiben Sie noch?« Nordström schüttelte den Kopf. »Nein, wenn was ist, ruf an. Und sag deinen Geschwistern, sie sollen nicht im Wald spielen. Verstanden?« Als Leonard nicht antwortete, hakte er nach. »Ich fragte, ob du das verstanden hast.« Leonard nickte lief in den Flur und sprang die Treppe hinauf. Mit dem Handy am Ohr verließ Nordström das Haus. Vor der Tür blendete ihn die Morgensonne. Der Himmel war jetzt hellblau, bis auf ein paar kleine weiße Kumuluswolken, die am Horizont verweilten. Der Wald begann ein paar hundert Meter weiter und zog sich die Hänge der Hügel hinauf. Er ahnte, dass er sich in Zukunft in Wäldern und in der Gegenwart von Hunden beschissen fühlen würde. Während er darauf wartete, dass jemand seinen Anruf entgegennahm, ließ ihn die Müdigkeit frösteln. Nach dem zehnten Klingeln fragte er sich, ob es für einen Anruf noch zu früh war, aber dann meldete sich Shooters vertraute Stimme. »Guten Morgen, Mark. Ich hoffe, es ist wichtig. Es ist sieben Uhr morgens und ich hatte noch keinen Kaffee.« »Ich weiß, dass du schon lange wach bist, also tu nicht so.« »Ja, okay. Was gibt es? Habe dich ziemlich früh wegfahren sehen. Mein Notfall?« Nachdem Shooter seinen scherzhaften Ton abgelegt hatte, klang er so freundlich, ruhig und geduldig wie immer. Die Stimme eines zufriedenen, wohlgesonnenen Menschen, der sympathische Akzent verstärkte den Eindruck und Nordström fragte sich, wie er selbst wohl am Telefon klang. »Hausgeburt. Du machst keine Hausgeburten. Heute schon. Wow. Hat alles geklappt? Mutter und Kind gesund? Ja, also sag ihnen alles Gute von mir. Ja, jetzt hör mir doch endlich mal zu. Okay. Was ist denn? Ich bin in Julianerdorf und brauche deine Hilfe. Hat deine alte Kara endlich den Geist weggegeben? Es heißt aufgegeben.« »Nein, lass mich doch mal ausreden.« »Verzeihung. Also, was ist?« Nordström stöhnte. »Große Güte, Gordon! Ich hatte eine Art Unfall.« »Unfall?« Schutters Stimme, blieb ruhig, wurde aber mit einem Schlag sehr ernst. »Mit dem Wagen? Bist okay?« »Es war kein Autounfall. Ich hatte im Wald ein Problem mit einem streunenden Hund. Ich glaube, er hatte die Tollwut.« »Warte?« ich musste ihn überfahren. Es war eine Verkettung von Umständen. Er merkte, dass er sich dafür schämte, ein Lebewesen getötet zu haben. Welche Umstände? Die Ruhe in Shooters Stimme löste sich auf. Andeutungen in Zusammenhang mit einem Unfall kamen nie gut an. Welche Umstände? Die Ruhe in Shooters Stimme löste sich auf. Andeutungen in Zusammenhang Andeutungen in Zusammenhang mit einem Unfall kamen nie gut an. Es gab einen kleinen Kampf. Ha, ha. Kein Witz. Stille. Mein Wagen hat was abgekriegt. Kannst du mich in Julianadorf abholen? Shooter murmelte etwas, das er nicht verstehen konnte. Wie bitte? Ich habe mit Pam gesprochen. Sie wohl wissen, ob du okay bist. Und ich auch. Nun ja. Der Hund hat mich gebissen. Sein Freund holte Luft, um etwas zu erwidern. Doch Nordström kam ihm zuvor. Geht schon. Schutter schwieg. schwieg. Nordström hörte ihn atmen. Also, Gordon, bis gleich. Dann legte er auf. Scheiße. Er umrundete seinen Wagen. Die Reparatur würde teuer werden. Sein Arm pochte und er musste ihn an die Brust pressen, damit die Wunde nicht bei jeder Erschütterung stechenden Schmerz aussandte. Er lehnte sich gegen die zerschrammte Motorhaube, die trotz der frühen Stunde schon von der Sonne aufgeheizt war. Er dachte daran, dass er wegen der Verletzung am Abend nicht wie geplant zum Fußballspielen gehen konnte. Im Geiste ging er die Pflichten durch, die er sich für die nächsten Tage vorgenommen hatte, sah aber keine Probleme. Nur das Rasenmähen musste warten. Die Wärme tat ihre Wirkung, und er verspürte den Drang, sich hinzulegen. Er öffnete die hintere Wagentür und legte sich quer über die Rücksitze, um ein wenig zu dösen. Er erwachte, weil er das Gefühl hatte, beobachtet zu werden. Er schirmte die Augen mit der Hand ab und sah sich um. Nichts. Die Sonne stach durch das Seitenfenster, im Wagen war es stickig. Er stieg aus, um sich aus dem Kofferraum eine Flasche Wasser zu holen, doch ein Geräusch ließ ihn herumfahren. »Hey, Doc, du siehst beschissen aus!« Gordon Shooter stand hinter ihm. Nordström lächelte. »War auch eine harte Nacht!« »Scheint so.« Shooter betrachtete Nordströms Arm. »Soll ich dich ins Krankenhaus fahren?« »Nein, danke.« »Ich hasse Ärzte!« Um Schutters Augen bildeten sich jede Menge Lachfalten. »Ich weiß.« Nordström war auf das Land geflüchtet, weil er die Arbeit im Krankenhaus nicht mehr ertragen konnte. Er war dort definitiv fehl am Platz gewesen. Zu defensiv, zu wenig Ehrgeiz, zu wenig Spezialwissen.« Ihm war klar, dass er von seinen früheren Kollegen als Feld-, Wald- und Wiesendoktor belächelt wurde, als jemand, der sich mit Banalitäten herumschlug und ahnungslos seine Arbeit tat. Schuter betrachtete über Nordströms Schulter hinweg den Wagen. »Und das hat ein Koter angerichtet?« »Köter mit Ö«, sagte Nordström. »Unglaublich, oder?« »Unglaublich, oder?« er wichte sich den Schweiß von der Stirn. »Komm, lass uns fahren. Ich glaube nämlich, dass noch mehr Hunde im Wald sind und wir sollten das überprüfen.« »Noch mehr tollwütige Hunde?« »Ja, wir. Also der Junge, der mich geholt hat, und ich haben heute Nacht insgesamt drei Hunde im Wald gesehen. Den, der mich gebissen hat, und zwei andere, die neben der Straße zwischen den Bäumen herumliefen. Da war ein Junge bei dir?« »Er ist okay.« Shooters Blick hing düster auf Nordströms Gesicht. »Und du willst nach den Hunden suchen? Jetzt?« »Ja, natürlich. Wir müssen sofort nachsehen, bevor noch mehr passiert.« Er zuckte die Schultern und verzog das Gesicht, weil die Bewegung Schmerzen in seinem Arm auslöste. »Zumindest müssen wir den toten Hund beseitigen.« Shooters Blick wanderte zu Nordströms Unterarm. »Wir sollten lieber jemanden rufen, der sich damit auskennt.« Nordström seufzte. »Wir können zwei Dinge tun. Wir können die Polizei oder den Förster rufen und mindestens zwei Stunden hier herumstehen oder wir gehen in den Wald und regeln das selbst. Nummer zwei, bitte. Na also.« Auf dem Weg zu Shooters Pickup schilderte Nordström die Ereignisse. Normalerweise hatte er keine Schwierigkeiten, seinem Freund alles zu erzählen, doch an diesem Morgen suchte er lange nach den richtigen Worten. Es gelang ihm kaum, die Abfolge der Ereignisse zu rekonstruieren. Shooter hörte ihm zu, ohne ihn zu unterbrechen. Doch zum Schluss musste Nordström zugeben, dass seine Erinnerung überaus lückenhaft war. In Shooters Augen und Stimme lag ernsthafter Zweifel. »Komm schon. Du nimmst mich auf den Arm. Du übertreibst, weil dich irgend so ein herrenloser Klaffe durch den Wald gejagt hat.« »Kläfer! Das ist kein Scherz, Gordon!« sagte er, »der Hund hätte mich beinahe umgebracht.« Schutter musterte ihn nachdenklich. »Jesus, wenn ich nicht wüsste, dass du halbwegs zurechnungsfähig bist, würde ich dir kein Wort glauben.« Er deutete auf Nordströms Arm, »kann ich das mal sehen? Ich meine die Bissspuren.« Nordström wickelte den Verband ab und hielt Schutter seinen Unterarm hin. »Jesus Christ, das sieht übel aus.« er legte Nordström die Hand auf den Rücken. Sortest du dich nicht ausruhen oder sowas?« Nordström boxte ihm auf die Schulter. »Lass das, Mutti! Ich komm schon klar. Ich mache mir nur Sorgen um deine Gesundheit.« Nordström simulierte Kotzgeräusche. Schutter lachte, zog aber vorsichtshalber den Kopf ein. »Sag mal, Diego war doch nicht dabei, oder?« Diego war Shooters großer, goldener Mischlingshund, der seit einer Woche spurlos verschwunden war. »Nein, hätte ich erkannt.« »Hm, okay.« Shooter zückte den Autoschlüssel und entriegelte die Tür. »Steig ein. Wir sind zwei mutige Männer, die tun, was sie tun müssen, also sollten wir keine Zeit verschwenden.« Nordström kletterte auf den Beifahrersitz. Der Pickup war so hoch, dass er auf das Trittbrett steigen musste. Schuter blickte zum Wald hinüber. Seine Stimme war ernst, als er weitersprach. Ich hoffe, wir sind tatsächlich mutig und nicht nur dumm.